It was at this moment that he knew he fucked up oh, und ich weiß auch nicht wer es ist das ist, ist? ist schlimm warum warum hat er mich alle allein gelassen oh gott der ist hinter mir er ist hier irgendwie wo ist er wo ach da oh hell hey mach hi okay ich, ich muss sagen okay, bitte du, ey? okay ich komme ich komme ich komme wer ist gesick wer das ist ein letzter Killer. Oh, ich hab, sie hat nicht was versucht, Totes. Okay, mach ich. Aua. Also, ich weiß, der Witz ist, die live übertragung ist verzögert zu dem, was ich höre. Uh -huh. Ja, ich mach's doch schon. Ich bin doch schon, schon einfach dabei. Ich kann nicht mehr. Hau sie jetzt gerade oder was? Nee, sie legt durch den Tanz. Oh, dann mach doch kaputt, ich mach... Ich renne nicht Ich ja was ja. so ja. ja, lass mich meine Lampe holen. Mach die nicht kaputt. Ja, ich hole sie mir. Ja, vielen Dank. Ich danke Ihnen. Ja, ich mach das. Sie hat niemand in Rennwetton. Ach komm schon, Kinder, das ist nicht denn ernst. Ach, das ist nett, vielen Dank. Vielen Dank. Ähm, willst du mich runterlassen? Vielen Dank. Ja. Ich bin jetzt Level 8. Oh, sie hat einen Mori. Oh. Oh, gut lag nix. der war ein netter und ich bin Level 8. Nein. Okay.